Küstenfans machen ihren Schreibtisch mit diesem weißgrauen grauen Schmuzis anker zu ihrem ganz persönlichen Heimathafen. Er hilft nicht nur gegen Mehrweh, sondern sorgt auch für saubere Displays von Smartphones, Tablets und Notebooks. Dieser 7 cm große, weiche Anker mit Mikrofaser-Unterseite ist ein schönes Souvenir und erinnert noch lange nach dem Urlaub an maritime Glücksmomente. Bestellen Sie noch heute Ihr Muster und überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Schmusis.